Ich will euch gleich mal was ganz Cooles zeigen. Ich habe nämlich, ihr erinnert euch an meine Spindelmontage, die schreitet weiter voran. Und jetzt habe ich, wie ich angekündigt habe im Video, jetzt habe ich meine vordere Walze überdrehen lassen. Die hole ich jetzt mal. Yeah! Yeah! Das ist meine vordere Walze, der Megahammer. Und die habe ich jetzt in der Dreherei einfach überdrehen lassen. Total cool. Die musste eine ganze Menge wegdrehen, 2 mm. Er hat auch denn nicht alles hier auf der einen Seite weggedreht, weil da so eine tiefe Kerbe war. Er sagte, die dreht er jetzt nicht mehr rüber. Und sieht das nicht krass aus? Ist das nicht cool geworden? <lacht> ja. So Freaks. Wir fangen an das Gehäuse zusammen zu schrauben. Es ist der absolute Wahnsinn. Ausrichten. Ausrichten. Das ist jetzt ein Edelstahllager. ein bisschen gucken, dass ich jetzt hier nicht irgendeinen blöden Montagefehler mache. Das Lager ist jetzt drauf, die kommt jetzt hier so auf. perfekt, zack, wunderbar, zack, cool, guck mal, hätte ich doch mal diese Schlüsselfläche entdeckt. mache ich jetzt aber trotzdem da mache ich jetzt ein bisschen lockte drauf so zack ist der hammer diese schlüsselfläche sehr gut so Ah, sehr gut. Schön festgezogen. Aufgesetzt, okay. Perfekt. Da geht ja gar nichts kaputt. Sehr schön. Edelstahllager, okay. Schöne wilde Sache hier. So. So heiß Montage, so, müssen Lockteil hier an die Schraube ranhauen. So. Na, muss sie gut da so auf damit und festgezogen. Das reinhalten, aber ja, was reinhalten. So, Das sieht doch nicht schlecht aus. Passt doch. Huhuhu. Schön. So, hier sitzt Stramm. Sehr gut. Sehr cool. Und da gehört diese Welle rein. Ein Traum. Ja, perfekt. So, das nur da rein. Zack und. Und jetzt von der richtigen Seite. <lacht> Zack. Ah, oh, ist das krass. Die kommt da rein. Zack. <lacht> oh Mann, ist das cool. Zack. zack, zack, zack, So. Gut. Na, kriege das noch? Ja. zack, <lacht> eigentlich logisch ne eigentlich total logisch as easy as it is Richtig drauf. Diese Feder spannt von außen, klack, den Keilriemen. Klack, klack, krass, <lacht> cool. So sieht das aus. Und so entspannt man ihn. So, hier kommt jetzt ein Federring rein, das Lager vorspannt hier. So, dann kommt die Dichtung da drauf. Jetzt kommen die Pins noch rein. Die fehlen noch. Denn ja, hier sind keine Pins drin. Also fehlen die hier. Ein Pin. Ein zweiter Pin. Oh, das wird, es wird fantastisch. Es, es wird ein guter Tag. <lacht> so. <lacht> ich drehe dich durch. Na gut. Klatsch, Klatsch. Dreh mal. Boah. Wahnsinn. Wahnsinn. Cool. So, jetzt kommt hier natürlich noch die andere Buchse rein. Das wir nicht vergessen. Da kommt die andere Buchse rein. So, und da kommt, da oben kommt, das wundert mich, jetzt ist da oben, doch, da kommt auch ein, hier kommt auch ein Spannring rein, siehst du? Zwei Spannringe, also da kommt auch noch so ein Spannring rein, um das Lager vorzuspannen. Also hier, hier kommt noch so ein Spannring rein und da ist einer drin, also zwei Spannringe. Cool. Gleich schließen wir, gleich schließen wir. Jetzt hole ich die Dichtung. Das ist die Dichtung, das ist die Dichtung. Boah. Mega! Ja, du hast. Das ist natürlich wie Weihnachten. Und zack mit der neuen über diese meinen Pins rüber. Und dann hoffen wir mal, dass der Rest liegt. Wo ist hoch hier? Assembling! Assembling! Assembling! Ja. So, alles bedacht. Buchse drin. Oh. Das ist jetzt die Hochzeit! Die Hochzeit des Deckels. Zack, dadurch. Na? sieht gut aus. So, jetzt die Schrauben. Fantastisch, fantastisch. Oder zieht euch das rein hier? Ja, rausgefallen. Wieder ein Fehler gemacht. Wieder ein Fehler gemacht. Andreas, Andreas. Ja, ja, ja, sprach der alte Oberförster. Jetzt ist es weggerutscht. Na, das Spannfehler, Keine Ahnung. Klick. Sieht schon krass aus. Können wir mal spannen. Ich spanne ihn nochmal. Klack. Da ist das Gehäuse fertig. Was für eine Geile Bastelaktion. Ja, das erste Gehäuse zusammengeschraubt. Es hat schon wieder richtig Gewicht. Ich muss den Deckel Ich weiß, der Deckel muss weg. Cool. Oh, ich bin fertig mit dem Gehäuse. Erstes Gehäuse zusammengeschraubt. Was für ein Spaß. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Euer Rasenfreak. Tschüss. Ha.